Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen, willkommen zu einer neuen Retro Panda Quetzig-Folge. Und heute haben wir einen Wunsch vom guten Games von gestern. An dieser Stelle viele, viele Grüße an dich, mein Guter. Und dieser hat sich Superman für den Game Gear gewünscht. Und auf Superman-Spiele liegt ja gefühlt so eine Art Fluch, mir ist kein richtig gutes Superman-Spiel bekannt, zumindest keins aus den 90ern. Da wurden ja so einige Schandtaten irgendwie vollbracht, das Superman-Spiel auf den Gameboy ist nicht gut, auf den Nintendo 64, da hat er irgendwie Videogame-Nerd schon eine Folge zugemacht, das soll ja auch schrecklich ohne Ende sein. Und die Game Gear-Version soll da jetzt auch nicht viel anders sein. Leider, leider. Ihr seht ja schon an der selbst ablaufenden Demo. Also optisch würde ich sagen, geht's. Aber ich würde mal sagen, wir gucken mal rein, woran es liegt. Okay. So. Oh. Okay. Ähm. Ich will erstmal die Steuerung herausfinden. Okay. Also wir laufen sehr schnell. Gut. Ja, ist, ist gut ähm, könnte ziemlich hoch springen und fliegen, das ist schon mal gut was mir halt zu denken gibt ist, dass das so schnell ist, das mag jetzt vielleicht vom vom, vom Sinne her korrekt sein, weil Superman ist Superman kann ich hier auch kann ich nur fliegen ähm, mag korrekt sein, aber worauf ich hinaus wollte ich bin gerade so schockiert irgendwie Gameplay-technisch ist das natürlich nicht so geil und ihr müsst jetzt bedenken, ich spiele es hier mit dem Emulator, da ist das jetzt grafisch einigermaßen gut angezeigt, aber stellt euch jetzt mal diese schnellen Bewegungen auf diesem, naja, schon ein bisschen trägen Game Gear Display vor, da wird das Ganze ja noch unübersichtlicher und ich denke mal, hier verliert man verdammt schnell die Übersicht, okay. Ich kann springen, Attacke ist ein Faustschlag, nicht sehr hohe Reichweite, wie ihr sehen könnt und ja, ich kann fliegen, gut, Ja. wenn ich fliege, kann ich nicht eingreifen, jetzt habe ich irgendwas eingesammelt, jetzt habe ich meinen Laserschuss, okay, meine Waffe, die ich beim Fliegen benutzen kann, ist da unten hier irgendwo zu finden. Im ersten Bildschirm, im, in der zweiten Grube oder Häuserschlucht, sage ich mal. Warum bekommt man diese Fähigkeit nicht von Anfang an? Warum? Erschließt sich für mich nicht. Ich bin jetzt, äh, muss natürlich auch sagen, jetzt äh, Superman technisch nicht so in der Lore drin. Ich weiß nicht, ob das jetzt so okay ist oder nicht, aber ich dacht, dachte, der kann das immer. Also auch auf dieser Übergang irgendwie versuche es gerade... Okay. Also man muss springen und dann nach oben drücken. Ähm, er bleibt aber nicht wie so eine Drohne jetzt irgendwie fliegen, sondern ihr müsst dann halt konstant nach oben drücken. Okay. Wenn man das weiß. Okay. Ich, ich versuche es wieder zu fliegen die ganze Zeit. Ich springe und drücke nach oben. Und dann macht genau nichts. Ihr müsst zuerst nach oben drücken und dann auf springen. Dann fliegt er. warum ich natürlich jetzt nicht einfach springen kann. Hä? Jetzt geht's? Also entweder bin ich jetzt so doof oder die haben es blöd programmiert. Ersteres will ich nicht ausschließen. Kann ich jetzt schon wieder nichts schießen. Ich habe die Laserschüsse. Habe ich aufgebraucht. Warum ist so eine Kernfähigkeit von Superman eine verbrauchbare Waffe? Wie meine Grafik geht, finde ich. Konflikt. Also ich kriegs es am zuverlässigsten wirklich hin, wenn ich nach oben drücke und dann springe. Guckt euch mal diese Schussfrequenz an. Ich komme komm da nicht durch, ne? Oder werde ich da so zurückgeworfen? Was, was für eine... Schussfrequenz ist das denn bitte schön? Ich kann ja hier auch nicht einfach durchlaufen. Also muss ich jetzt. Kann ich das zerstören? Da also die Schuss, Schussfrequenz ist so hoch, dass ich ja nicht drüber fliegen kann. Das ist viel zu schnell. Ich glaube nicht, dass man das teilen kann. Okay. Also, jetzt nur... Vielleicht überanalysiere ich jetzt auch, aber nur die ersten Meter jetzt. Ist es ist viel zu schnell. Ich finde ein Upgrade zum Fliegen, merke, dass ich fliegen kann, nur um gefühlt drei Meter wieder in eine Szene zu kommen, wo ich wieder nicht fliegen kann, dass man gebremst wird. Warum? Also lieber Games von gestern. Ich wollte sagen, wirklich guter Wunsch. Und man hat natürlich nur ein Leben, ist klar. Wie, wie soll man den jetzt, ganz ehrlich, auch hier, ich weiß, ich überanalysiere jetzt den Einstieg. Aber... Gleich erscheint da hier so, so ein Roboter da, den ihr mit dem normalen Nahkampfangriff ja unmöglich irgendwie erledigen könnt. Okay, uns gibt es anscheinend auch. Was greift mich denn jetzt an? Wie, wieso greift mich denn was außerhalb des Bildschirms an? Warum? Und das, das, das Fliegen ist ja unsinnig, weil... Man muss ja immer hochdrücken, wenn man hochfliegt. Weil man kann halt nicht so einen Schwebemodus aktivieren, mit dem Schwebemodus könnte man ja theoretisch jetzt das da attackieren mit den Laserblitzen. Oh nein! man wird ja gebremst. Bruder muss los. Ist das jetzt hier? Kennt man den? Das Spielablauf ist viel zu schnell. Oh, ich habe mich gerade erschreckt. So Sogar Pinselmuster bellen. So schlimm ist das. <lacht> Alter. So, jetzt habe ich es erwischt. Ist aber. Ohne Witz. Ja, ich. Ich, ich habe es vielleicht gemerkt. Ich war, ich war gut drauf, als ich das Spiel gestartet habe. Ich war gut drauf. Aber das. Was jetzt hier jetzt geboten wird. Prob Bitte, schnappt euch einen Emulator, probiert es selber aus. Guckt euch das schon wieder an. Drüber fliegen kann ich nicht. Ich kann nicht drüber fliegen. Und guckt, guckt euch jetzt einfach mal diese Platzierung hier an. Da muss ich mich runterfallen lassen, wo aber nur so ein bisschen Platz ist, um hier weiterzukommen. Ohne Witz, ich breche ab. Es, es wird nicht besser werden. Es wird nicht besser werden. Trotzdem vielen Dank für den Wunsch. Ein würdiger Kandidat. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. <lacht> Macht's gut. Schreckliches Spiel.